Willkommen, mein Name ist Andy Rollpi und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Super Smash Bros Old Mail und jetzt geht der Bildschirm aus. <lacht> Gut, Start, Boom. Und ja, falls ihr euch fragt, warum ich immer von hier aus starte, anstatt irgendwie im Spiel, ähm, ja, Super Smash Bros, Moss, Super Smash Bros, ist normalerweise immer so, man schaltet irgendwie Zeugs frei, wenn man das Spiel, weiß ich nicht, 10 mal oder so startet. Also ja, ich will nicht, das irgendwie solche nachrichten aufploppen und hat irgendwie dabei seid deswegen ja starte ich immer von ihr so ich würde sagen wir spielen äh, wo war es noch mal bei weitere modi ne? Nö. <lacht> bei smash <Nö. lacht> äh, also, bin ich jetzt ganz doof oder <lacht> was weitere modi muss du mal story modus mit jank kannst ja man sieht ich bin noch nicht wo ich aber dahin gehe dass ich mal ganz kurz hier gucken wir haben in den letzten folgen klassisch modus gemacht ne? und ich habe 1 2 3 4 5 6 12 13 14 15 16 17 charaktere was ich geplant habe ist ich will abwechselnd abenteuer und klassisch modus spielen und das hat den Grund, weil, weiß ich im Moment habe ich noch eine übersichtliche Anzahl von Charakteren und ich möchte nicht irgendwie erst alle 70 Charaktere freischalten und dann erst mit denen ja irgendwie klassisch muss machen, weil es scheint möglich zu sein, zwei in einem paar zu machen und ja, ich will halt dann natürlich so schnell aus dem Weg räumen, solange ich noch hier ein paar wenige Charaktere habe, will ich nicht am Ende irgendwie hintereinander alle irgendwie spielen muss und ja deswegen habe ich mich entschlossen ich glaube das ist unter Geister ja deswegen habe ich mich entschlossen das abwechseln zu machen und da wir ja in letzter Zeit ein bisschen links gespielt haben ein bisschen äh, klassisch würde ich sagen wir spielen jetzt wieder eine Runde Abenteuer ja, in der nächsten Folge machen wir klassisch und so weiter und so fort so habe ich ich habe ja durch klassisch Modus auch ein paar Sachen bekommen aber nichts für den Wissensbaum. direkt Aber Geister, ich habe so Futter und alles bekommen und neue Geister. So, was ich bekommen habe ist einen hier einen Buo, der auf Level 90 Evolution möglich hat. Und da will ich mal sehen. Boom. Oh. mal sehen, das so was der sich entwickelt. Ja, ich habe eine Menge bekommen. Höchstlevel. Buho entwickelt sich zu. Gassian Hürde. Und der master spielt gerade so was mehr Spaß. Der Geist Mächtling und der Gabe wird jedoch auf Level 1 zurückgesetzt. Das ist gar kein Problem. Das ist also so wie ein Klassenwechsel im Feiern. König Buho. Oh. Schwebesprünge. Läuft mal dem mal wieder ein bisschen hoch, Alter. Boom. Sag mal, wie stark der am ende ist. Was? Werde immer höher, Na, ich weiß es nicht. Ich krieg genug von diesen Dingern also So ist er jetzt stärker als. So der Durchschnitt der Dinger, die ich jetzt habe. Ja, würde ich sagen 3000. Also, ich noch jemanden, den ich hier hochleveln kann. Alles klar. Dann geben wir uns mal selber hier. Dann gönnen wir uns den mal. Den, äh, Geist. Den König Buch. Auch weil ich ihn leider nicht mehr hochleveln kann. Aber mit Snacks kann man ja auch hochleveln. Also, ja. Der ist trotzdem stärker, wat? Weil er hat mehr Verteidigung, ja, damit. Und ich kann drei Dinge ausrüsten. So, da mal auch ein paar neue Sachen. Weniger empfangen Schaden durch Nahkampfangriffe, ja. Oder noch ein Weniger Schaden durch Feuerböden. Immun gegen Klebeböden. Schaden durch Gift. Mit Superblatt. Gleich gegen Elektroangriffe, etwa Pikachu's Donner. Ah, und dafür die Lauftempo, erhöht ne? ja, kurzzeitig die Angriffskraft. Ja, klingt gut. Und wir wählen mal einen anderen Kämpfer, weil wir haben ja jetzt wieder ein paar freigeschaltet. Ich würde sagen, wir spielen mal alles Ach, hier kann ich doch noch nicht alles spielen. Alles klar. Ich weit mal mit Marv. Er sorgt für, mit ihnen haben wir irgendwie die größte Erfolgschance. Okay. Gut, nach sechs Minuten Vorbereitung fangen wir mal an. Calypso. Der Gegner mit Raketengold. Jetzt lauftempo Tempo für Gegner. Vier Stück. Das klingt relativ nervig. Lass erstmal die früheren Dinger hier machen. Er setzt oft seinen Spezialstandard ein schigi team ja, geht geht's noch einfacher <lacht> da ist eine blaue röhre wo ich noch nicht hin kann da kann ich noch mal die karte aufrufen so ja, da sehe ich aber nichts sakura wir siegen den hauptgegner um zu gewinnen Versuchen wir das mal. Ich will Sakura haben, weil ihr Effekt klingt gut hier. Ich werde dauerhaft geheilt. Ich muss nur Belinda erledigen. Also gut. So. Okay, das wird doch ein bisschen schwieriger. Das sieht machbar aus glaube ich also wenn Corin nicht dabei wäre ne? dann wäre glaube ich so halbwegs machbar bei berliner an sich macht irgendwie nicht viel ja dreck das ist sowas von machbar ich muss nur wie blöd auf sie losgehen ich will sakura haben wort laufende heilung also mag ich, sakura guter charakter aus freiwillen fates oh. die augen -Konter. Noch nie gespielt, also liegt da am Boden. Ach, das war so eine Falle. Korin hm. oh, geht mir. Ich dachte, die Nüsse hat nein. Ich dachte, das war's. Oh, gibt's einfach nicht. da die sich auch noch knarre auf. jetzt sollte ich einfach konter Spam. vielleicht funktioniert da da. Ja. Nee. Oh, die sich die ganze Zeit hochheile. ich krieg die nicht raus so. und runter das ist so ein beschissener kampf ne? oh, die trifft mich auch damit ja, und ich bin weg ich krieg ich krieg nicht genug schaden rein Das gibt es einfach nicht ich sollte ja donkey kong mal versuchen Haben. Wie kann der Kampf nur so schwierig sein? Ey? Ich bin der heldenkönig du kannst mir nichts, Mann. Was bist du ein Drache, super. graue Welle, ey, dass ich nicht lache. Ich habe schon Leute geredet, da warst du gar nicht geboren. Ich muss nur sie erledigen kommen. Nein. Komm schon, sieht gut aus. könntest es eigentlich wagen hier? So, versuche ich mal dadurch, davon zu heilen. Nein, ich wurde auch noch getroffen. Irgendeine blöden Pistole. Mann, wieso ist das so schwer, Mann? Hm. Fand ich wahr sein. Ey. Jetzt nicht wieder tausend Jahre. Hier. jetzt gab es natürlich nicht an ey. ich muss nur sie erledigen das ist der kampf vorbei so das habe ich verstanden oh oh, junge piss dich doch mal Oh, sie war bei Null. Der Kampf ist fast unmöglich. Moa, oh, Junge. <lacht> ja, sie haben Konter, sie hat auch so eine Konterpose habe ich gesehen. sieben Minuten ihr verschwindet. Wann? So einfach nicht. ich, glaube, ich habe hier ein paar Leute hingeschickt, ne? Die sind aber jetzt bestimmt wieder gekommen. Sechs Stunden sind da vorbei oder so. Hat ich bekommen. Beendet. Die Leistung ist auch abgeschlossen. das Snack Mini und die Level alle hoch. wird warum nicht lena squitter nee wir kriegen ja level hier also wenn dann schon jemanden der auch leveln kann so hat ein abmarsch weiß nicht ob sich dazu richtig gelohnt hat aber so als Ja, mal, ich kann ja so ha. ich glaube hier haben wir eigentlich schon alles und jeden da ist noch was Ja, der gegner wird durch essen kampf stärker Komm. Mal auch versucht haben auch nicht geschafft letztens ne? nicht essen kampf der gegner ziehen items in ihre nähe an Gegner werden durch Items werden durch Items geheilt. Ey. Ach nee, der kommt zum schon Beispiel voll einfach. Boom. Nein. Wie perfekter Konter. Weg da, was weiß ich. Ja, genau. Alter. Oh, du verarscht mich hier. bist du? So, tschüss alter wir sind ein sieg und die Moge gegen schwerkraftwechsel Lernjuwel, danke snack maxi ich habe da schon so ein kleiner so eine kleine anleitung dass der gegner stark ist so, wie komme ich hier rüber weiter mehr kriegen wir irgendwie nicht Ach. Ja, hier komme ich nicht weiter da oben ist was schnell der helden äh, heldenkönig hier rennt ey. Oh. Ich muss alter retten ja, hier starben raketen wurde ja auch nicht so leicht aber gucken wir mal kolypso Ja. weil die Halt. Alter, kriegen die aber viel Schaden. Aber ich krieg so gut wie gar keinen Schaden. Und dieses seitwärts in der Luft ausweichen, das ist richtig gut. So, weg, nö. Alter, kriege ich halt gar keinen Schaden hier. Hau ist weg gut. So, du bist weg. Du bist weg. <lacht> uh. Boom du bist weg. Ja so, sehr gut Erfolge. Kampfge Kampf beginnt mit einer Raketengurt. Oh, da war ja gar nichts. Okay. Dann läuft das So, warte mal hier. Terry. Und wir müssen die nackten Schuld kämpfen, ja. wir ziehen Items in ihre näher an. Das ist gut für den. Machen wir dem fällig. Nicht Ich beide erledigen ja, ne. da sind diese Bienen weg? Ich mich das sofort aus der stage ne? ja er war schon nein oh, stopp, stopp. verdammt aber ist die ki so gemein in diesem spiel die setzen die items richtig clever ein Kann ich diese bienen kontern Mh. Oh. <lacht> Was? So wer du jetzt mich wieder mit so einem Ding ab. Was ist das? ist das? Boom. Alles klar. Terry. Gott, Terry, Was? erwartet dann zeigt mal mit Aktivitäten von Terry besuchen? Was macht denn der so Geister GP verdienen? In diesen Leben kannst du damit toll item und Geister kaufen. Manchmal gibt es sogar besondere Schnäppchen rein. lernjubel ja den ja warum nicht aus hier einfach nur ausziehen das ist abgeiß und vielleicht kriege ich aber nicht wenn ich alles hier kaufe okay gut. wissen zwar um 15 habe ich glaube ich schon 20 sogar bremskraft auf dem boden Schaden durch Gift. hat leicht Spezialtechniken. stärkt die die Schildhaltbarkeit. Gegner-Schild zerbrechlicher. Ah, cool. Ich würde aber sagen, ich will bis hierhin, aber das sind 80. Aber hier ist Müll. Etwa durch Transformation. Schwert katapultiert werden in der Luft. die anfangen schon durch Nahkampfwaffen wie Schwerter. Na komm, machen wir hier. 80, das ist ganz schön viel. Also Wird ja ewig dauern, bis ich das habe. Oh. Ach ja, yeah, die drei Brüder von feiern Emblem. Der Boss, oh Gott. Hier für eine wohnvorsorge fortlaufen da will ich gar nicht erst versuchen hallo sie ja schon richtig ätzend aus müssen dieses eine dinge ja aktivitäten ich will dahin kann ich einfach so von hier aus sein ja, das Stil. Keine Ahnung. Ja, Finde ich jetzt nicht so gut. Also, gibt man Vorteil und Nachteil. Ich weiß nicht, ob mir das so gefällt. Gehen wir mal anders hin. Morak. Den Hauptgegner um zu gewinnen. Äh, es brennt. Der Boden verursacht schweren Schaden. Okay. Marv gegen Lucina. Also passt. Wie hast du dich jetzt mich ausgegeben? Wie kannst du sagen eigentlich wagen? <lacht> okay, Unter schwerer Schaden habe ich mir jetzt mehr vorgestellt. <lacht> Ey. Oh, die schießt mich die ganze Zeit ab. Oh, ah, oh, Konter zu spät, ne? Neustart eine Cola? Nein. Der Eistee. Komm hier hoch, Mann. Komm her, du Schwein. Boah. Dreck. Ja gut Nein, die sind mal noch am leben. Nein! Warum, warum habe ich nicht schnell angegriffen, Mann? Oh um. oh. Oh. Ich habe das einzig wahre Fall habe ich glaube schon, ne? Das ist wie ein feier dem charakter ist er aber nicht das will ich dann wieder kennen so fortschritt was ist hier dieser floor hier eine bund vor sofort laufenden schaden ja, geil Riesenverwandlung für gegner Oh gott okay, er macht nicht so derbe schaden Oh. was gar nicht mehr hat dieser für muss jetzt hat so wie lange ist er seit ich Brawl gespielt habe ja, das schwert ist wert das schwert ist es wert versteht ihr das hat gereimt aber das schwert war es nicht wert <lacht> <lacht> ah, vor allem, ich habe doch schon ein schwert man wird mache ich eigentlich der ist aber nicht schwer. Große Gegner sind meistens nicht so schwer. Ich sollte mehr so in der Luft kämpfen, ne? weil ich bin immer in der hat der Reichweite. Jetzt erreichst du mich natürlich nicht. die Knarre sind nicht wert. Man packt die Knarre weg. Im Kampf mit Schwert haben wir. Boom. Hast du aufgesammelt? Boom. Wir reichen ja richtig was hier snack mini 26 einkampf noch oder wirkung gucken was hier ist ein grüner schalter Aha. das grüne tor Wurde zerstört. Das ist gut, oder? modimo Boris Smash gibt Gib dein Bestes und gewinne. Okay. Dann werde ich, werde ich schaffen kommen. Das ist einfach nur ein ganz normales. Und stinkt normales. Oh. was geh da rein. Ja, komm näher. Was? Eine platziert Platze, will sich verarschen. Boah. Ja, jetzt gab's heute nicht an. Ey. Die Items sagt er bevor er wieder eins aufsammelt. Der Rollt genau darüber gibt es doch einfach nicht, ey. seine statt darüber zu springen. Ey. Okay, ich glaube, die Anzahl an Lern die sich am Kampf nach dem Kampf bekomme schon so eine deutet schon irgendwie so an, wie schwer der Kampf war. So, Gerd. Oder? Top, Mann. Ja, Der stärker. Aus KP jetzt gehen das auf Null. Okay, ich will aber sagen... das war's. Und... Ich kann jederzeit hier einkaufen. Cool. Aber wahrscheinlich wieder alle paar Stunden, ne? Oder auch nicht. Ich hoffe die Sachen, die ich hier kaufe, sind auch Sachen, die ich nicht einfach so bekommen kann. Da wäre nämlich doof, so Geisterbaum, Wissensbaum 20. Das ist zu wenig, und dann gehen wir mal raus hier diesen Modus und gucken. Ist ein neuer Charakter, ja, yep. ein neuer Gegner. ist klar, schalten mal wieder neuen Charakter frei, wenn ich gewinne. Ne? auch Au. vielleicht nicht Der macht mich schon recht relativ fällig das browser irgendwie kleiner geworden oder bin ich mir halt nur ein Game Ich habe genau gewartet, bis du zu mir reinläufst. Oh, Pro Strategie. Bowser kämpft nun mit. Cool. Ich liebe es, Charakter so freizuschalten oh, Geisterpunkte und Gold. spiel den Kämpfer, außer Melee Kämpfer frei. Warum nicht die Mie Kämpfer? Was habe ich noch? sie dreimal geister training im dojo nee. ich bekommen hat eine abenteuergabe Keine aber ich bekommen habe so, als früher mit ein einzelner 40 prozent mehr schaden oder mehr alter 40 prozent das ist meine geist revolution durchgeführt okay dafür kann ich vielleicht ein Dinges bekommen haben erstmal so, gucken im shop ja, Meister herausholen. die kleidung kaufen. dann von Street Fighter kaufen. Gibt noch tausende damit mehr Artikel erscheinen. Okay. Musik. Mario Golf Tour. World Tour. Rolling Hills bei Mario Bros. 2. So, und das sind irgendwie Sachen, die kann man vor einem Kampf einsetzen, glaube ich heißt gar nicht mehr Sachen kaufen allgemein Krombrücke cool okay wie soll sagen etwas in diesem Part den nächsten Part machen wir dann wieder klassisch Modus ne? so wie ich gesagt habe gut ich bedanke mich als für Zuschauen und hoffe hinterlassen ein Abo ein Like ein Kommentar oder sowas was das wäre richtig toll und dann sehen wir uns in der nächsten Folge ciao ciao